Hallo und herzlich willkommen, ihr wundersamen Wesenheiten halt da draußen. Wir begrüßen euch. Es ist wieder einmal Zeit für Zack, Kartoffelschnack. Heute mit einer wundersamen neuen Folge von Vorsicht, Hochspannung. Ja. Wir testen heute für euch auf Wunsch eines einzelnen Zuschauers tatsächlich dieses wundersame Produkt hier. Was ist das? Das ist Bifi Currywurst. Sowas gibt's? Ja, sowas gibt's. Und ich war völlig entsetzt darüber dass es das gibt. Und äh, ja, jedenfalls okay. habe ich dann gesucht und gesucht, mhm. und, gesucht mhm. und gesucht und gesucht. Und ja. scheinbar auch gefunden. Und gefunden. Und gefunden habe das ich es. So ja Giffy Currywurst. Verrückt. Und wir haben es noch nicht probiert, wir haben es noch nicht gegessen, wir haben bisher ja noch nicht mal gewusst dass es das gibt. Nein! Also vielen Dank an den lieben äh, Zuhörer, der einen äh, E-Mail-Namen hat, den ich nicht aussprechen kann, die? weil es eine sinnlose zusammen... Oder vielleicht auch nicht sinnlos. Ich will mir da kein Urteil erlauben. Jedenfalls ja. eine Zusammenreihung von Buchstaben und Zahlen ist. Mhm, mhm. Web.de. Alles klar. Also lieber, lieber Aneinanderreihung. Schön, dass du uns geschrieben hast. Ja, danke für die Empfehlung. Auch wenn das nur ein Spaß sein sollte, äh, freut uns trotzdem. Freut uns trotzdem. Ja. Wir haben hier die Currywurst gekauft. Toll. Ja. Und äh, ja, an dieser Stelle möchte ich noch einmal kurz hier äh, Werbung für Opala, für unseren. Äh, da, jetzt habe ich es. Mhm. Ich bin verwirrt. Guten, äh, äh direkt noir machen. Der erste Fall ist draußen. Ein Detektiv der Sonderklasse. Bitte, ja. hau dich hin, hör dir an, gib Bescheid, wie du es findest. Ja, demnächst werde ich auch noch dazu ein wenig Wissenswertes äh, zu ihm äh, online bringen. Oh, wie cool. So. So. Ja, wir haben natürlich wieder einmal unsere Schere. Wunderbar. Ich weiß nicht, ob man Schnippen hört oder nicht. Ist auch völlig egal ich mache das keinen Unterschied. Und ich schneide jetzt auf und ich hoffe es schreit nicht. Nein, das schreit nicht. Es ist eine Original-Wifi-Currywurst. und, wow, und demnach nicht mehr. Und natürlich haben wir hier so 100% nicht vegan. Aber, okay. ja. Aber es ist ein... Was? Ein es hm. ist ein Brot. Naja, ein bisschen groß die Verpackung für dieses bisschen Brot da drin. Das stimmt allerdings. Ja, es ist auch nichts mehr drin. Also es ist wirklich leer. Okay. Na ähm, dann schreib uns das mal auf. Ja. Auf jeden Fall riecht es da nun raus, nicht mal. Ja, wenn das so schmeckt, ja. ist das geil. Das ist geil ja. Ja. Also wenn es so schmeckt wie also, es riecht, ist es gut. Es ist wirklich angenehm gebürzt. Schauen wir mal, ja. was da auf uns zukommt. Ja, natürlich haben wir auch wieder dieses wunderbare Messer mit dem hm. Ich schneide es einfach einmal in der Mitte durch, hier wie mhm. ihr sehen könnt. So, das Brot hier in der Mitte durchgeschnitten und wir sehen, was da drin ist. Da drin ist, ähm, wieso? Danke. Ähm, ähm es sieht nach einer halbwegs ebenmäßigen Fleischmasse aus. Ich bin mir nicht sicher. Hm. Hm. hm. Okay. Wir tun das uns jetzt einfach an. Warte, Isa, warte, warte. Wir uns erstmal ja, ein ja, für alle ja. Fälle. Ich glaube das gut, dass du denkst. Yeah, yeah. Ohne Torben würden wir ja. Vielleicht drauf gehen mit unseren schönen Gläsern. Ja, genau. Zu denen es ja auch schon ein Auspackvideo gibt. Mm -hmm. und sie, also sie sind echt super in der Hand und auch haben sich schon bewährt, was die uns schon Tomatensaft eingeflößt haben und ja. Wasser. Großartig. Ja, Tomatensaft haben wir natürlich auch wieder. Ja, klar. Wir haben dieses Wochenende wieder mehr vor für euch. Aha. Wir machen zum Beispiel auch. Äh, unser ersten Teil vom Film Roulette oh, ja. noch nicht gedreht logischerweise ja. das geht natürlich nicht bevor man es macht und wir haben gesagt das kommt zu Ostern raus und zwar machen für euch, wir für euch das Leben des äh, Brian. Brian ich war gerade bei Jova ich weiß auch nicht warum ja. <lacht> ja das Leben des Brian machen wir für euch später und da haben wir natürlich auch einen Gast da Ganz genau. Aber das werden wir jetzt nicht weiter erwähnen. Das Nein. ist nämlich gerade nicht wichtig für euch. Nein. Das wichtig für euch ist jetzt auf jeden Fall, dass ich dieses Video wahrscheinlich morgen online stellen werde oder übermorgen. Wenn ich fertig werde bis dahin. Ja, das heißt, das ist dann auch wirklich, falls wir uns da noch immer nicht erholt haben, seid ihr so nah, also bist du Zuschauerchen so nahe dran, dass du weißt, es geht uns immer noch schlecht. <lacht> <Verdammt>. Ja. <lacht> ja. Schauen wir mal. Aber riechen tut es immerhin interessant. Die Konsistenz, oh mein Gott, schau. Ah ja, das ist, ich glaube, du hast außen Wurst und innen Soße. Dann, ist, diese, diese Masse ist innen drin, diese Currymasse. masse Ja, ja. ja. Genau, und unten drunter ist noch mal Wurst. Ja, ja, ja. ja. Stück jetzt, das haben uns, jetzt haben wir es. Jetzt ja. haben Na dann? Hau oh, weg die Scheiße. Also, wir tun, wir tun es auf drei. Eins. Zwei. Ich traue mich nicht. Mach. Komm. Okay. Mhm. Mhm. mhm. Hm. Sehr brotlastig, aber es ist, ist nicht trocken. Das hm. Brot ist trocken, aber das wegen der Soße drin ist nicht so trocken. Cool. Wenn man eigentlich denken würde das, stimmt mhm. ein bisschen wenig. Bifi ist drin, dir mhm. jetzt mal so sagen, also, das ist wirklich schade, dass so wenig Bifi da drin ist. Ja, wenn man das Brot vielleicht weiß nicht weglässt ist oder weniger drummacht. macht und einfach mehr Wifi rein tut hm. wäre dieser Snack wirklich snackenswert ja also man kann es essen wir kippen nicht tot um es sah schlimmer aus als es ist ja es hat nicht geschmeckt wie es gerochen hat leider leider der Geruch ist echt sehr Ach, das essen, ja. Sehr intensiv und vielfältig, aber ja. Aber wie gesagt, es ist noch Ordnung, man kann essen. Also, wenn man mal was braucht, gut, sagt man davon wahrscheinlich Ja. Nicht. Falls, falls man eben Kraft oder Energie oder was es eben braucht. Bei einer Wandlung so für zwischendurch mal reinhauen, ja. da geht das. Absolut. Ja. Dann werde ich das Messerchen auch gleich wieder putzen. Mhm. Ja, also kann man sich durchaus gönnen. Putzt. Du hast gesagt, du hast es gesucht und gefunden. Wo hast du es denn gefunden, hier in Wien? Ich habe es tatsächlich beim Spar gefunden. Mhm. Ähm, die haben dort so eine Auslage von ein paar verschiedenen Pifi-Sachen gehabt. Mhm. Und da war es drin, das war aber auch schon mal rein Dazufall, dass ich es gefunden habe. <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Jedenfalls zu Merkur bin ich nicht gekommen. Okay. Das ist ja ein Supermarkt in Österreich. Genau, der inzwischen Bieler Plus heißt. Achso, der inzwischen Bieler Plus heißt, mhm. die ja, Entschuldigung. Ja, ja. ja. Ich, ich vergesse das immer. Ich sag auch immer noch Merkur dazu, das ist einfach so. Ich weiß auch nicht, warum sie nicht Merkur und Merkur Plus gemacht haben. Weil, na egal. Das müssen wir Rewe fragen. Ja, Also fragt frag Rewe, Rewe kennt ihr. Ja, das gehört da dazu, also wenn ihr mal eine Antwort von denen habt, vielleicht lasst es uns wissen. Wir sind uns zu schade, um die Zeit damit zu verschwenden, sie zu fragen. Hat wahrscheinlich irgendwelche markenrechtlichen Probleme gegeben. <lacht> Was weiß ich. Kann eh sein, aber da gibt es doch, glaube ich, eine Versicherung, die Merkur heißt, oder? Ja. Und äh, wie war das? Äh, äh, es werden jetzt momentan in unserem Sonnensystem sehr viele Planeten entplanetisiert. <lacht> Von ja, daher. Ja, ich traue nicht, noch Jupiter. Hör ich auch. Das, ja, da müssen wir leider durch. Ja. ja. Also, der das gemacht hat, den der gut, den Hintern getreten, den Menschen. Tja, aber so ist es eben und deswegen würden wir es einfach sagen, wir wünschen euch was. Genau, möge die jetzt auch verwachsen und, und tschüss.